Inventar. Ich bin weder John McLean noch Born Freeman. Aus dem komme ich nicht ran und was viel entscheidender ist, ich will auch nicht. Anders als man erwarten würde, zieht der, die Lüftung den braunen Nief nicht ab, sondern bläst frischen Kellerluft in, ins Badezimmer. Und weil das Fenster klemmt, drückt es die süß-säuerlichen Aromen durch den Lüftungsschnitz, der Tür in den Korridor. Nichts umspeichert die ah, ulf, olfaktorische Sensorik mehr als der liebliche Verwensungsduft einer Leichenhalle. Ein saale Ausblick in die nähere Zukunft für so manch älteren unter meinen Besuchern. Ah ja, ein Pömpel. Etwas muss einer derart enormen Sammelkraft. Muss ich einfach mitnehmen. Können wir vielleicht ungefähr viel brauchen? Die Toilette. Ich muss gerade nicht. Die Kloprolle hat sich festgenagelt, um Sergeant Rums dazu zu bringen, sie beim nicht hinzusetzen. Mit eher Erfolg, wie man sehen kann. Okay, Claude Wenn ich den Comic mitnehme, habe ich auf dem Pot nichts zum Die Rorische Skaja Kartuschka, die Super von der roten von vom zum heutigen Tag. Am meisten gefällt mir die Ausgabe, in der eine Plage ausbeuterischer Kartoffelkäfer kämpft. Ein Creature Enter. Ein ausgeklügeltes Duschsystem. Ich möchte jetzt nicht duschen. Um teures Leitungswasser zu sparen, habe ich mir diese Duschanlage selbst gebaut. Die, das Baum, die Baumaterialien habe ich aus den Ressourcen der umliegenden urbanen Wildnis gewonnen. Ah ja. Die Pumpe hier in Regen, Regen. <lacht> Sehr schön. Vier kleine Brötchen. Okay, auf dem Klo. Das will ich nicht essen. Ich möchte es irgendwie auch nicht im Inventar haben. Es krümmelt nur rum. Es liegt schon länger da. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich dahin gekommen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, es beobachtet mich. Aber das ist sicher nur Einbildung. <lacht> Der Brötchen auf dem Klo. So also mit dem Pömpel können wir doch bestimmt jetzt, da bin ich mir relativ sicher, hier hinein. Die Lampe 15 150 für die Glühbahn. Ähm, nicht? hatten wir schon oder? 70 nur für die Glühbirne. ja Hast du nicht die, weil die Glühbirne noch was kriegen? Wie viele YouTuber braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Das ist hier die Frage. Momentan zwei. Ja, also. Das macht man nun wieder umbekommen? Könnte funktionieren. Ich nutze den Pömpel als Saugnapf an meiner linken Hand, um an der Fassade lang zu klettern. Mit Rechnen kann ich mich so an der Wand festhalten. Die Handinnenfläche hat sich über die Jahre meinem Lebensziel angepasst. Sie hat die gewölbte Form meiner Maus angenommen, die dadurch meine unglaubliche Saugwirkung entwickelt. Zudem sondert sie ein leicht klebriges Sekret ab. Was den Saugeffekt nochmal verstärkt. Es ist überlebenswichtig, wenn einem die Maus nicht aus der Hand gleiten darf. In einer schnellen Runde solitär. <lacht> so schreiten wir zur Tat. <lacht> Zu realistisch. Erkennt's. Äh, uh, geschafft. Was zum. Hey, Karazar, eine alte Pizzateigtasche. Oh, morgen, Onk. Was machst du denn hier? Ich bin wohl gestern hier eingepennt. Wo ist die Frau, die ich durchs Schlüsselloch gesehen habe? Welche Frau? Wow. Ah! <lacht> Schüttel. Ich fühle mich so schmutzig, das ist mehr als irritierend. Warte mal, du hast durch Schlüssel geguckt? Nächste Frage. Gegen Harvey. Und heilige Handgranate. das Necromonomicon. Untersuchung ja, JFK. Die Mona Lisa in hier oben. Einiges tolles ein Lobos. Fast Atom, äh, liegt hier oben auch um VHS-Kassetten. Warum hast du dir die, die Fingernägel kurz lackiert? Schwarz sieht mir etwas zu sehr nach Luft hier aus. Ähm, ich formuliere die Frage anders. Warum hast du dir die, die Fingernägel überhaupt lackiert? Das fragt ausgerechnet der letzte, der in den letzten zwei Stunden am Bad eingeschlossen war, um sich die Fußnägel zu lackieren. Hey, das ist etwas komplett anderes. Ach wirklich? Und warum, wenn ich fragen darf? Also, das ist wegen... Ähm... Ich ziehe die Frage zurück. Warum hast du dich eingeschlossen? Ich weiß, ich, ich war. Was weiß ich? Ich war betrunken. Außerdem konnte ich die. konnte der Entwickler dadurch den Plot in Länge ziehen. Da ist was dran. Ähm, und wo ist der Schlüssel? Klein Augenblick, ich schau nach. Ah, da habe ich ihn. Ähm, okay. Ähm, es ist besser, wenn du dann die Tür aufschließt. Klar, noch Fragen? Warum hast du eine Decke an? Warum trägst du ein Fehlkostüm? Ähm, zur nächsten Frage. Wirst du jetzt bitte die Tür aufmachen? Ich muss weiter. Natürlich, ich warte dann im Korridor. Das Anziehen kommt nicht in Frage. Immer starkmilch Milch, Mummelmilch und Dunkelmilch. Okay, das Straßenschild können wir nicht mitnehmen. Companion Cube. Unsere oh. also Beziehung ist rein kubisch. Ein hypoerotischer Liebesroman von einem gewissen Rumpelto und seiner Community volle. Aber im Ernst, Anja und Babdani ist ein wirklich tolles Buch mit vielen niedlichen Illustrationen von Anoki Morgenstern. Einfach mal googeln: Anoki Morgenstern. Das ist nicht so untalentiert, wie dieser pansatra Selbst das von meinem Entwickler. Dinge, die nicht. Des, Dinge des nicht alltäglichen Bedarfs. Die Leiter, um da hochzukommen, liegt da auch irgendwo. Alles, was sich halt so ansammelt, wenn man. Eine Weile irgendwo wohnt. Sehr schön. Ja, das können wir nicht mitnehmen. Das wollen wir jetzt auch nicht. Hey, Kleider spinnt. Endlich habe ich meinen Anzug. Ich habe keinen Grund, den zu öffnen. Äh, Eine Wilma. Hoppla. Du hast nichts gesehen. Den muss ich nicht schließen. Der muss mal auslüften. <lacht> Daran bewahre ich mein weniger... ein wenig Kennungsstück auf. Unter anderem mein Anzug. Okay, können wir den anziehen? Nee, ich will den noch nicht anziehen. Darin muss ich überzeugen, deswegen ziehe ich ihn besser noch nicht an. Er knittert sonst. Ah ja. Und nun? Ich habe nicht wirklich was neues gefunden, womit wir die Lübe noch können. Ich möchte momentan nicht mit ihm reden. So wie er gekleidet ist, würde ich nur Permanent auf das einsame Haar auf seine Brust starren. Er muss einen ausgezeichneten Zahnarzt haben. So, wie lösen wir jetzt das Problem mit der Blühbirne? Zu fest in der Fassung. Baumaschinen können wir nicht mitnehmen. Okay, doch mal im Schlafzimmer nachgucken. Können wir vielleicht doch eine Säge oder eine Axt mitnehmen oder was anderes, was uns helfen könnte? Sieht wohl nicht so aus. Wurzeln haben wir uns eigentlich schon umgeguckt. Hast auch nichts, was wir nehmen könnten? Okay. Die, die, die, die, die ich hab mal die... Terranen fast Und die Würde ich nochmal machen? Sehr schade. Und wie... Wie kommen wir jetzt an die... ...Tubern ran? mit Zwerge und wie viele YouTuber zum einen Rübein sind. Viel zu viele. Tja. Wir haben nichts im Inventar, womit wir das machen können. ja ich habe keinen plan 18 für die Nun nur ich doch bestimmt noch irgendwas übersehen. noch mitnehmen kann. was für uns auch wenn er etwas verstopft aussieht, würde er das nicht wollen was hast du gerade gesagt? Ähm, auch nichts <lacht> so, was brauchen wir denn jetzt um Um hier weiterzukommen, Ein bad noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ja, ohne Zahnbürste. Keine Ahnung, für was du gut ist. Total trocken und wie neu. Ich will es gar nicht wissen. Ähm... Warte, vielleicht können wir mal einen Sicherungskasten... Jetzt was machen? Okay, da können wir auch noch nichts machen. Ja, irgendwas habe ich übersehen, ein wichtiges Tool, was wir brauchen, um hier weiterzumachen. Und ein wesentliches Bestandteil. Und wir eine Blühbirne lösen könnten, zum Beispiel. Manchmal verschwinden äußerst nützliche Sachen in den Sesselritzen. Vielleicht sollten wir dann mal nachgucken in den Sesselritzen. Vielleicht können wir mit dem Staubsauger die Sesselritzen. Ich wüsste nicht, wie das weiterhelfen soll. Vielleicht mit dem Pömpel die Sesselritzen. Geh doch mal hin und guck mal, ob du was in der das das Ritze, das das Ritze findest. Vielleicht ist hier irgendwo noch was nützliches. Was haben wir denn hier? Nichts. Zwischen den Sofa Ritzen schauen. Was haben wir denn hier? Oh, ein Bonbonspender mit Gepniro-Kopf. Wo kommt der denn mal auf mal her? Ach, der muss aus dem Waisenhaus sein, aus dem ich den auch den Weihnachtsbaum habe. Ein Gepniro-Bonbonspender. Okay. Nur mal eine blöde Idee vielleicht. Warum sollte es, aber ich nehme mal einen Bonbon. Aber Hey, das Ding beißt zu, wenn man versucht, den Bonbon zu nehmen. Der Spender will also wenig ein Bonbon rausrücken, wie Geben Half-Life 3. Ich kann damit die Lampe auswechseln. Mit Geben kann ich das Kabel sicher problemlos durchtrennen. Und zack. Buch. Sieg durch technischen K.O. So, jetzt können wir doch bestimmt. Während das Lampenkabel nur offen rumbaumelt, benutze ich den Schalter besser nicht. Oh, schade. Jetzt können wir das Starthilfekabel hier. Und das andere Ende mit dem Computer. Zack. So, der Computer ist mit einer zusätzlichen Spannungsquelle verbunden. Das dürfte ihn oft ordentlich beschleunigen. Ja, jetzt sollten wir vielleicht mal das Licht anmachen. Na, ja, dann wollen wir mal. Aber vorher noch ein Sicherheitshinweis. Liebe Kinder, macht das keinesfalls zu Hause nach. Und wenn doch, wascht euch wenigstens davor die Hände. And lift off. Huch, was war das? Ich stelle den Nichtschalter vorerst auch aus. Oh. Ja, leck mich am ja Arsch. Die Sicherung ist rausgeflogen. Spielmatz. Was war das? Irgendwas ist doch gerade explodiert. Ich mache die Kasten zu, sobald die Sicherung wieder drin ist. Oh, eine Sicherung. Nehmen Sie mal lieber mit. Sicherung wieder reinstecken. Ich setze sie mal wieder rein. Nächster Versuch. Ist nicht wahr. Ich stelle den Schalter vorerst auf aus. Die Sicherung ist wieder rausgeflogen. Muss das verhindern, dass sie ständig rausspringt. Ich würde dir helfen, aber.. Was knallt hier ständig? Jetzt müssen wir sie mal festkleben. Und nochmal. Hübsches Tattoo. Der Klebstoff könnte die Sicherung daran hindern immer rauszuspringen. Ah, ich kriege die Kappe nicht von der Klebstoffdruck gedreht. Bin ich abgepumpelt. Das kann man nicht kombinieren. Gabe N könnte den Kleber zwar aufbeißen, aber, nicht, aber die Tube würde ich nicht mehr zubekommen. Tja. Sag mal. Kannst du vielleicht? Hier rums bekommst du vielleicht die Klappe von der Klebstofftube aufgeräht? Sicher, gib her. So, hier, bitteschön. Was war jetzt das Problem? Danke, du bist durch dein Schatz. Leider ist mein rechter Arm nicht so durchtrainiert wie deiner. Du mich auch um So, jetzt Sicherung kleben. Klebstoff wird die Sicherung daran hindern immer rauszuspringen. Bah. Mir ist immer noch nicht ganz wohl mit dem Leim im Inventar. Die Klebstoffstube war immerhin verschlossen. Ach, wird schon. Oh, oh. Ich glaube, es ist etwas Klebstoff daneben gegangen. Ich bekomme mein Inventar nicht mehr auf. Oh, oh. Das Inventar klebt. Vielleicht können wir irgendwie... Einmal duschen. Wie bekommen wir denn das Inventar wieder auf? Hm, vielleicht löst der Nagellack entfernt auch Klebstoffe auf. Ich könnte damit versuchen, mein verliebtes Inventar zu öffnen. Zu ganz vorsichtig, ich brauche eigentlich nicht viel vor. Ah! Oh Gott, wie, wie, wie, wie das brennt. Hm, seine Verstopfung scheint sich gerade zu lösen. Wenn der lief, Breaks. Inventar wird einsatzbereit, nice. So, na dann klebt mal rein. Jetzt dürfte die sich schon fest in ihrer Haltung bleiben. Und auf zur Arbeitskammer. Und dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt müsste alles klappen. <lacht> Render 999 Prozent. Fantastisch. Bing. Na bitte. Easy drink So, CD-Laufwerk. Let's Gamble-Reedo. Check. Okay, dann müssen wir noch den Anzug anziehen Und dann los. So, ich habe alles, was ich brauche. Auf zum Vorstellungsgespräch. Kommt, Jungs, wir können gehen. Schnell, wir müssen uns... Ach, shit, Das hatte ich ganz vergessen. The Stairway, Julia. Die End. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Einkäufe bis zur Wohnungstür liefern lasse. Ons Venture Idee und Umsetzung von Branden und Satra. Vielen Dank fürs Spielen von Ons Venture. Dem kleinen grotesken Trip in das fiktive Leben eines aufstrebenden Let's Players und alleinunterhalters. Falls euch das Kurz-Adventure gefallen hat, dann schaut mal hier vorbei. Na klar, wir wollen uns doch verabschieden. Wir sind hier. Wo sind wir? Es ist so dunkel hier. Das sind die Credits, Karasa. Es ist kalt. Dank gilt den Testern für ihren Lektorat, die Tipps sind ja nicht sonderlich viele Tester, Anregungen, Kleinigkeiten. Ich glaube, ich bin blind. Die Rückmeldung der Tester war offensichtlich nicht groß. Oder der Entwickler hat keine Freunde. Besonders dank gilt den Personen, deren Kon... Könnte Feiß und liebenswerte Persönlichkeit als Referenz für die Spielaufstrehe Charaktere dienen Und gleich dies teils satirisch bis toll trottelig verzerrt dargestellt wurden, auf das sie mit diesem kleinen Streich durchgehen lassen und wenigstens ein bisschen schmutzen können konnten. Ganz lieb sei Sergeant Rumpel und sein Verrückter Community grüßt. 07. 07. Hey, ist da schon drüber nicht der Vorgesetzte von Punk. ach du Stunk, du sollst die Namen doch nicht nennen. Ich hab Hunger. Tolle Sache mit Visionaire. Finde ich auch. der Studios. Ja. Die Musik swingt schon irgendwie. Weil Stairway to Hell wohl eine Anspielung auf Stairway to Heaven ist. Mein Kopf brummt und es geht nicht weg. Sicher, dass es keine Referenz zu Highway to Hell ist? Das glaube ich nicht. Immerhin ging die Musik in diesem Treppenhaus los. Hältet mich nicht auf. Alle Inhalte des Spiels, insbesondere Sounds, Musik und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Copyright, das Urheberrecht liegt soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet. besser. Sartre, setz dich mit ihm in Verbindung, falls du Inhalte des Spiels verwenden möchtest was genau davon sind bereits genannte Inhalte, Videos oder Screenshots in das Spielgeschehen zeigen. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich kann verstehen, wenn er nicht will, dass andere sich daran vergehen. Ich muss mal. Sag mal, was ist eigentlich mit Kasa los? Ich glaube, er hat deinen Nagellack getrunken. Fuck like. Hey, der Klebstoff ist auch nicht mehr im Inventar. Das erklärt einiges. Ich liebe den Geruch von Marzipan am Morgen. Wie Pan im März. Verstehst du? Okay. Wir sollten die Sache hier langsam beenden. ist die End. Eine Frage hätte ich noch. Warum trage ich denn nun ein Feenkostüm? Ich weiß auch nicht, was den Entwickler dazu geritten hat. Vielleicht will er ja damit andeuten, dass die Vollversion dieses Adventures einen In-Game Store haben wird, indem man indem dem der Spieler mittels Mikropayments überteuerte und nutzlose Skins kaufen kann. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Äh, doch hat er. Schnell weg hier. Oh, hallo schöne frau gar hat er nicht Jetzt laufen sie doch nicht weg oh, gut. ja gut dann würde ich sagen da bin ich nur hoch soll es euch gefallen haben lasst ein abo auf youtube da wenn ihr neu seid und ja habt noch einen tollen tag Auch bis dann und ciao. Schaut bei Pan Satra vorbei. Seine Website, falls es die noch gibt. Und laden euch der Spielkurs nur selbst da runter und spielt es auch mal selbst. Ähm, kann man nur empfehlen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.